Bist du eigentlich beeinflussbar? Jetzt kommt dir sicher in den Sinn, nein, ich lasse mich doch nicht von irgendjemandem manipulieren. Vielleicht schon gar nicht von einem Fremden. Aber wenn ich dir jetzt einige Sätze sage, vielleicht Slogans aus der Werbung, die ja immer wieder auf uns einrieselt, was fällt dir dann spontan dazu ein? Wenn ich dir jetzt sage, du hast einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe, an wen würdest du dich wenden? Kommt dir dann vielleicht automatisch in den Sinn, Kaglas repariert, Kaglas tauscht aus. Es gibt ganz viele Werkstätten, die das machen. Aber diesen Werbeslogan von Kaglas hat man einfach so im Ohr. Oder wenn ich dir jetzt sage, nur echt mit 52 Zähnen, fällt dir da spontan Leibniz-Butterkeks ein? Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn ich sage, guten Freunden gibt man ein Küsschen? Stimmt, <lacht> Ferrero-Küsschen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Es geht ja heute um das Thema, bist du beeinflussbar? Und ganz oft sind wir der Meinung, dass wir sehr wohl einschätzen können, von wem wir Ideen und Gedanken aufnehmen und von wem nicht. Aber wie wir zu Anfang schon erwähnt haben, könnte ich diese Liste von Slogans weiterführen. Was kommt dir denn spontan in den Sinn, wenn ich sage oder wenn ich dich frage, wohnst du noch oder lebst du schon? Ikea, oder? Wenn ich sage, das Beste für den Mann, denkst du dann gleich an Gillette. Oder wenn ich dir sage, I'm loving it, McDonalds, oder etwa nicht? Du musst wissen, unser Hirn wird den ganzen Tag mit irrsinnig vielen Eindrücken bombardiert. Das heißt, wir nehmen einiges auf, Gerüche, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen so viele Eindrücke über unser Gehirn auf, das wird wahrlich bombardiert an einem Tag. Vor allem, wenn wir durch größere Städte gehen. Überall Reklametafeln, überall Slogans, überall Geräusche, überall Gerüche. Und unser Hirn ist ein wahres Wunderwerk. Das heißt, es kann irrsinnig viel rausfiltern und lässt nur bestimmte Eindrücke wirklich in unser Hirn reingehen. Aber... Wir müssen darauf achten, auch wenn wir uns vielleicht nur nebenbei berieseln lassen, zum Beispiel beim Autofahren, wenn wir Radio hören und diese diversen Slogans hören. Es irgendwann, wenn wir das immer und immer wieder hören, nehmen wir es doch in unser Gedanken gut auf. Und noch viel verstärkter nehmen wir neue Ideen, neue Meinungen auf, wenn wir im persönlichen Gespräch sind, wenn wir Fernsehen schauen und das bewusst tun. Wenn wir in den sozialen Medien surfen, das tun wir dann auch bewusst. Und dann ist unser Filter einfach noch offener für diese neuen Eindrücke, für diese Meinungen, die rundherum herrschen. Das Ganze hat ja viel Positives, denn es sollte uns ja in einer gewissen, in einer gewissen Weise innerhalb dieser Gemeinschaft beschützen. Ja? Wenn wir innerhalb der Gemeinschaft agieren, wenn wir das essen, was alle essen, wenn wir das trinken, was viele trinken, dann fühlen wir uns einfach wohl, dann fühlen wir uns einfach sicher. Aber du solltest dir sehr bewusst sein oder solltest dir bewusst machen, dass es wirklich so ist, wenn du jetzt eine Veränderung möchtest, egal in welchem Bereich das ist, dann wirst du einfach ausbrechen aus dieser Masse. Dann wirst du vielleicht zu hören bekommen, ach du musst aufpassen, das ist gefährlich, schau wirklich, achte auf dich, das, das kann noch nicht gehen, du kannst das vielleicht nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine berufliche Veränderung möchtest, dann heißt es vielleicht, na, wie willst denn du das schaffen, du bist doch nur Sekretärin oder du bist doch nur eine Angestellte, du bist vielleicht nur Mama bei den Kindern zu Hause und diese oft wohlgemeinten Ratschläge versuchen dich dann innerhalb dieser gewohnten Masse zu halten, versuchen dich, ja, dazu zu bringen, dass du nicht ausbrichst, dass du nicht anders wirst und somit aus der Gruppe fällst. Aber wenn du immer wieder hörst, dass du etwas nicht kannst oder dass das nicht gut ist, vielleicht nimmst du es dann wirklich am Anfang unbewusst und dann immer bewusster auf und irgendwann fragst du dich in deinen Kopf, ist das wirklich möglich? Ach, ich glaube nicht, ich bin doch eigentlich zu Hause mit den Kindern, wie soll ich da etwas erreichen, dass ich mir selber etwas erschaffe? dass ich für meinen Traum vielleicht vom Reisen etwas aufbauen kann. Wie soll ich da etwas aufbauen, wenn ich doch gar keine besonderen Fähigkeiten habe? Achte also drauf, denn du musst wissen, du hast alles in dir. Du hast die Stärke in dir und ganz wichtig ist das Mindset. Immer wieder hört man, man sollte mindestens 30 Minuten am Tag lesen. Und mit lesen meine ich nur nicht irgendeinen einen Roman, einen Thriller, etwas ja leichtes, sondern etwas für deine Persönlichkeit. Es gibt mittlerweile so viele tolle Podcast-Serien, Hörbücher, die kannst du dir beim Autofahren anhören. Versuche es wirklich 30 Minuten am Tag etwas für dich, für deine Selbstverwirklichung, für dein Selbstbewusstsein zu machen, egal in welchem Bereich du dich verändern möchtest. Und du wirst sehen, diese 30 Minuten täglich werden deine Gewohnheiten verändern. Und dann wirst du auch dein ganzes Denken ändern und du wirst ausbrechen können. Ausbrechen können aus dieser starren Begrenzung, die dich vielleicht in etwas festhält, was du gar nicht möchtest, wo du dich vielleicht gar nicht wohlfühlst. Und egal, wie gesagt, in welchem Bereich du dich verändern möchtest, du wirst merken, du hast alles, was du brauchst in dir. Wichtig ist, dass du deinen Mindset veränderst. Hast du vielleicht schon Erfahrungen damit? Schreib mir doch in den Kommentaren, wie ist es dir damit gegangen? Vielleicht hast du es schon geschafft, eine Gewohnheit, eine ungeliebte Gewohnheit abzulegen, indem du etwas verändert hast, indem du dich verändert hast. Und wenn du auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung bist, melde dich gerne bei mir. Dann können wir uns in einem unverbindlichen Gespräch zusammensetzen und ich zeige dir eine Möglichkeit, die mir sehr geholfen hat, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Ich freue mich auf alle Fälle von dir zu hören. Schenk mir auch ein Like, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich. Auf dich, bis zur nächsten Woche, deine Petra.